Hi und willkommen mein Name ist an die und ich bin euch zurück zu let's Play super smash bros ultimate ja wir sind im abenteuer modus und ich habe mal zu schuld gewechselt weil ich glaube den haben wir noch gar nicht gespielt ne? ja das glaube ich mehr so ein part für die ladies weil ich den badeanzug oder unterhosen skin was auch immer das ist hier ausgewählt habe also ist eine folge für die ladies oder für die männer falls ja auch so was steht so waren wir hier drin schon Nö. Oh geil. Kriter. Okay. Hm, King K. Rool. Ich eigentlich Donkey Kong spielen, aber egal. Ah, nackt. Au. Oh, ich habe dich geschlagen. Und das nackt. Ah. Okay, ist gut. Okay, da wäre mal eine gute Gelegenheit zu sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie man Schuld spielt. Zerschmettern, ich komme irgendwie gar nicht dazu, den zu machen. Kann ich mal irgendwo den seine? Ja, muss mal gucken, hat den seine Monado-Techniken alle können. Springen, Sprung hoch, Abwehr runter. Okay, Impuls, Tempo hoch, Angriff. Okay, das Schild wäre gut. Abwehr und Gewicht, Schmetterschlag, sehr Zerschmetterung, Katapultierstärke, angriff, angriff Abwehrung. Okay, so gut. Keine Ahnung, wer sowieso nicht mit denen kommen Scheint irgendwie noch eine bestimmte Weile zu halten. Glaube ich, glaub, muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, gut, das Beste wäre natürlich erstmal die Angriffe und so auswendig zu kennen. Ja, das ist eine sehr große Anspielung an. Donkey Kong Country. Oh Gott. Der Boden ist Kämpfer einschlafen. Dagegen habe ich nein. Ich wollte ändern. Äh. Ja, das werde ich nicht schaffen. Okay, ich werde jetzt hier keine Zeit verschwenden. So. Deswegen habe ich mir die ganzen Dinger ja Ich werde nicht noch mal das Gleiche passieren lassen wie in ein Dojo hier. So, Bam. Waren die Schlafboden-Dinger hergestellt schon vor langer Zeit. ist auch voll klein. Da geht man wahrscheinlich trotzdem noch. fresse. Pass auf. Sieht fast so aus. Ha. Konter. Konter. Ich sehe dich. Weg. Oh. Oh. noch noch ein bisschen überleben, überleben Nein, falsche richtung ich habe da wo schild da nee. also mal schwert wegpacken so, schild Der immer noch verkackte schwert ey. Jetzt hat das weggeworfen so weit nicht einsetzen, er kann mir immer noch am Laufen. Ey. ein nerviger Kampf. Soll hat er auch noch seine Dings. Was sagt? Okay. Ich muss riskieren. Ja. Schmetter. Auf den weg. Sehr gut. War das war so, aber so retardet gerade. waren <lacht> ja wir haben es geschafft. Äh. ja ist hat irgendwie ein dingens Dojo oder irgendwie so was. Nee. verdammt. Und dann ist nur ein Level ein Dingen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Gut. Zünger. Ich hast so krank den ganzen Tag nur rumzappeln. Boah, irgendwie wenn ich das so schnell mache, nimmt er halt nicht an. Ja, da komme ich irgendwie nicht klar. Hey. Ich muss den Controller nach oben halten, wenn ich da Dingen wechsle. Und nimmt er halt nicht an. Muss ganz präzise sein. Ich das Gefühl, dass irgendwie nur eine Abkürzung zu irgendwo, ne? In Gott steht hier weil es ein Schwertfisch ist. Schnell, was für dich. Alter, den seinen Schild war beinahe ein Schlag weg. Boah, das ist das ist nicht gut. Wenn ich ein Schulmain werde mich würde das aufregen. Boom. Hasse Gegner, die nur Sachen spammen. Tschüss. Oh. Und ja, ich habe keinen Geist irgendwie, der irgendwie mich vor Elektroböden schützt. Also ich kann das totally immer noch nicht betreten. Hm. Ich ein bisschen nervt, es hier. Funke, oh, da ist ein Dingen. Der Gegner jagt nach Items, damit kann ich leben. Oh Gott. Ja. Ich habe so ein Gefühl, Schild war ja nicht schlecht. Oh, ja, wo gelacht gelachen wir haben nicht schaffen. Funky Kong nicht irgendwie in Shop oder so? Da weg. Darfst du nicht. Boah, Junge. Passiert nein, ich wollte boah Finger weg. Meinen diese Pizza, wenn die mal die Finger weg von diesen Dinger lassen? Ey. Mein Gott, wie gierig die sind und wie die mich auch immer damit treffen. Ey. Die haben mich die ganze Zeit getroffen damit. Oh nein. Ich eigentlich kontern. Ich kann halt kontern. Sag mir hat doch mal einer. Macht's so doch viel einfacher. Boah. War eigentlich vorhin gut. Der Captain Falcon ist irgendwie voll früh rausgeflogen. Was tat? boah ehrlich, soweit ich mich da im Mann. Oh, du Pisser. Was warum warum fliegt jetzt so schnell durch raus? Gibt's da jetzt nicht, ey? Alter Boom, frisst du halt. Was? Ich hatte auch erst nur einen Boom. <Sie stöhnt> ja, ich nachlass langsam wieder auf. Okay. Ich schalte auf die. Formen Forme. Boah. Wir jetzt nur die Items jetzt fallen. Ach ich hab Datei. Start. So. Da ist das? Mein Gott, ey. Er sagt mir, wir müssen Shop. Manche Sachen haben sie auch richtig nervig gemacht, ey. Du kannst doch in der einen besuchen. Das ist Süßigkeiten-Shop, sehe ich gerade ist ein shop ist ein shop ist ein shop ist ein job, job, job, job. will äh, ja ich habe so gefühl einige dinge kriegt man nur hier ne? also in diesen shops oder man in soll infanterie das von advanced wars ne das ist irgendwann was ist glaube ich feiern emblem nur halt mit weiß nicht realitätsgetreuen sachen halt äh, Irgendwo wollte ich machen ja Wissensbaum ich glaube ich habe 100 ne? ja was wollte ich mir noch mal holen äh, das ist jetzt die Frage nee, nicht das ja, hier das ne? hier eigentlich Smash Angriff verkürzt okay. Smash aufleihzeit oben oh. Gut. dass es keine Abwehrfähigkeiten gibt irgendwie ne äh, ja das ist gut es gibt ja nur irgendwie so Sachen, die meine, die meine Angriffskraft erhöhen, habe ich so ein Gefühl. Okay. Ja, nein. gott wart ist das war schon wieder so ein richtig nerviger kampf weil irgendwie man nur um springen hat irgendwie gar nicht versucht mich anzugreifen und liebe ich ja nur bananen oh helfer helfer kämpfer die kong ja den werde ich auf jeden fall nicht spielen der kong ist so einer der charaktere mit denen komme ich gar nicht klar ey. also überhaupt nicht klar ja voll kacke angriffen meiner meinung nach. well enough. er oh, ja, war gut es gut. Is also, ist irgendwie das eigentlich ein lichtschwert in die zukunft sehen kann ne? so wie ich das mitbekommen habe schuldkissen jedi konfirmt okay habe ich auch erst die sieg er hat schon wieder neue sachen cool ein auto turbo flitzer von mario kart habe ich übrigens auch gerade noch gespielt ja ich spiele mario kart mal kann ich da nach oben oder so was, was versteckt ist nee okay dann werde ich aber wahrscheinlich nichts irgendwie so hochladen ich muss ja noch ein paar sachen privat spielen da ne? so, habe ich damit irgendwas gemacht dass ich das erledigt habe anscheinend nicht wer ist er denn noch ich wollte mal jetzt wo wir uns schon so an level 3 kämpfern gewöhnt haben mal zu einigen anderen orten gehen in dem wir schon lange nicht mehr waren ich glaube da war irgendwo so eine stadt oder so wo ganz viele level drei gegner waren ja, da sollten wir mal versuchen oh, was ist hier denn hallo schon einfach ja wohl zu schaffen sein. Das ist ein Gebiet, aber noch gar nicht aufgedeckt haben. Hallo, willy Ist nicht irgendwie der finale Boss von Super Mario Bros. 2? Oh, jetzt sehe ich erst, da ein Schlafboden ist. Super. Hey, das ist so schlimm, wie das, wie nur ein verdammter Schlafboden einen schon so behindern kann, ne? Dreck. Damit... Nein! Noch mal aus, oder nett Boah, der hat voll in den Bauch geschlitzt. Cool. Oh, neues Gebiet, komm. Suizun. So sohn wenn man den Namen sagt. Uh. Ah. Oh nee, ich sehe schon wieder... Wir siegen gegen Okay. und me boxer team mal wir werden immer voll geil dieser heilungsfähigkeit ist gar nicht mal schlecht Bin ich sehr gut ja da wollte ich gar nicht mehr meine smash angriff die machen schon schaden also wie ich das meiste aus meiner heilfähigkeit rausholen kann da muss ich nicht nur nest besiegen um zu gewinnen konnte konnte Konter verdammt nochmal im oh, impuls habe ich sogar noch gewechselt soll er ist nicht der gegner den ich erledigen wollte werde ich auch gar nicht erledigt kriegen glaube ich doch gut ich habt habe hat gesehen Aber jetzt du sehr gut das ist noch nicht vorbei weil die dinger die sind ja wohl mein gott die haben auch eine dingensleiste schild da ist voll von eik abgeguckt mit in der ultimate ich eine idee ich kann eigentlich mit schuld voll viel rausholen diesen oh. <lacht> mit diesen äh, schild mit dieser schildfähigkeit weil ich meine abwehr bekommen weniger schaden und währenddessen heile ich mich <lacht> mit meinem geist <lacht> ja kann man schon mal rausholen gut da war noch ein kämpfer kirby meter neid das ist wie dreamland Ness, ja okay dings könnte halt auch sein ja <lacht> oh, war schon immer dieses kreuz dieses smash bros logo ich gegen kämpfer gekämpft habe ich habe dich gerade erledigt was willst du eigentlich alter hast du auch damit ich kann mich auch gar nicht daraus befreien ey. ich drücke die ganze zeit konter oder will mich wegbewegen. voll abgewartet und zugeschlagen und weg sehr gut läuft war schon gut läuft es mit schuldig in diesem part hätte ich jetzt nicht gedacht sollte eigentlich nur ein fanservice part sondern da sehe ich wieder was schönes dünn der gegner jagt nach item was für items jetzt hat der typ der irgendwie die dreiligen schätze gemacht hat den kit kurs ich glaube ja ich habe da items gesehen aber oh, bombs ehrlich Was ist das auch wie hast du bitte schon keinen schaden dadurch bekommen okay der hat sogar noch knallen die ganzen dinger überall dagegen oh, hi, komm und zu papa schuld mitten hammer schuld mitten hammer schuld mitten hammer kannst du wieder zurück haben besser mein gott neue so, frustart halt. ah boom das kommt noch mal ich verarschen ja Und wo das herkommt kommt es noch mehr so, aber überraschend wenig gesehen den Hammer, fällt mir gerade auf so was gibt es denn hier? Gibt es einen Shop oder gibt es da Zeugs? dünn kannst du jetzt besuchen, Kollege Dojo? <lacht> ich grüße dich und so. Angriff, Items, Heilkraft, Heilkraft. Ja, ich komme mich gar nicht mehr um diese Dinge. Obwohl so ich habe es freigeschaltet. Was hier okay war schon ja okay sind nur so drei vier sachen ich machen kann so ein gegner kommen da finde ich gut wenn ich irgendwo ein neues nein da wollte ich nicht hin habe hm. ich, ich da jetzt wieder nach rechts äh nach links haben ja, wir hier so, da unten ist ein Schatz, den möchte ich gerne haben, riesen verwandlung für Gegner. So, das machen wir jetzt mal ganz einfach. Ich will meinen Kämpfer wechseln. Ich möchte nur Fernkampf angriff haben, den ganz, habe ich schon. Hm, Samus, so ja ne. eigentlich gut sein. Den haben wir ja schon mal versucht und haben wir auf den Press gekriegt, weil weiß ich nicht. Bin jetzt irgendwie nur im Boxhandschuh ne? hätte Jetzt eigentlich auch die ganze Zeit Konter einsetzen können. So, ich baller den einfach jetzt vom Weiten hier die ganze Zeit ab. Geht ein paar Min. Boom. Hier ist eine Mine. Ja, wir machen da ganz geschehen und ich kann mich ja hoch rein. Das hat ja geile. Ja, so einfach geht das. Ja, lass mich bitte nicht hier. so laufen Boxkämpfer ab. Au. Wo andere Richtung, man Frau meine ich. allein aber <lacht> vielleicht sein Dings voll, aber wird nicht mehr viel bringen. sehr gut. genauso das Kingo, verstärkt die Schildhaltbarkeit. Und dann packt er sich ein laufen baue. so wie ein Punchout. ja, Boah, ich will das Spiel irgendwann mal spielen. Also super Punchout für die Wii. Sieht richtig lustig aus das Spiel. So, Lernjungen kommen an der Tau. Ich höre gar nichts auf dem fernsehen Ich kann ja nicht so laut machen. So 36 davon werde ich da irgendwas kaufen können, oder? Was will ich denn aufbauen? Ja, Schwert katapultiert werden während des sprinters nee. Schwer katapultiert werden in der Luft weniger empfangen. Schaden durch Nahkampfwaffen wie mm. Wandlungsdauer, Smash-Bewahrer, perfektere factor smash, Perfekt smash schutz Ich hätte gern so richtig irgendwas, weiß ich nicht, tut irgendwie Verteidigung irgendwie plus 100 oder irgendwie sowas. so waffenresistenz hat sieht doch noch was gut cool aus gut dann machen wir das äh, wird doch nicht so viel so lange dauern habe ich so ein gefühl so. Mal zurückgehen ob ich irgendwas meilenstein mäßig komma 500 einträge im geisterkatalog verzeichnet das ist doch was ich sagen da war für diesen part in der nächsten folge machen wir weiter mit klassischen modus und ja ich bedanke mich allherzig für's Zuschauen und sage, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.